An dieser Stelle auch wieder meine Aufforderung an Sie, selber aktiv zu werden, probieren geht über Studieren und einfach selber mal darüber nachdenken, was lehren Sie eigentlich, was ist Ihre Profession und äh, in einem ersten Schritt nachzudenken, wie die Sie dort in dieser Lehre unterstützen können. Vielleicht haben Sie schon den... Videos, die Sie dort immer einsetzen. Vielleicht haben Sie aber auch eben Videos, die Sie nicht einsetzen, weil Sie festgestellt haben, dass Sie das im Seminar schlecht besprechen können. Ja, und dann letzten Endes die letzte Frage. Wie kann Social Video Learning nutzbringend in das Lehr- Lerngeschehen mit den Videos an dieser Stelle eingebracht werden? Dann machen Sie Gedanken und wenn Sie diese Gedanken teilen möchten, dann dürfen Sie mir einfach gerne eine Mail schreiben und mich um Einschätzungen, Ergänzungen oder was auch immer äh, bitten. Ähm, ich freue mich, wenn Sie das machen. Auch ich kann an dieser Stelle noch dazulernen. Ich habe es eben schon kurz angedeutet. Ähm, ich glaube einfach, das Potenzial an dieser Stelle ist wirklich sehr groß und uns ist noch gar nicht so bewusst, wo wir Social Video Learning eigentlich überall positionieren können, zu welchen Lehrlernzwecken es instrumentalisiert werden kann und deswegen glaube ich an dieser Stelle ähm, oder mache ich an dieser Stelle genau diese Gedankengänge für Sie auf, dass Sie einfach schauen, wo kann man das einsetzen. Das war es an dieser Stelle von meiner Seite. Wenn Sie sich Gedanken gemacht haben, empfehle ich Ihnen auf jeden Fall auch nochmal den dritten Teil anzuschauen von diesem Online-Lernmodul. Im Prinzip werde ich Ihnen dort ein Lehrlernszenario mit Social-Video-Learning aus der Lehrerbildung vorstellen, was wir hier erarbeitet haben und ja, was aufzeigt, dass letzten Endes der Einsatz dieses Szenarios im Unterricht ähm, ja, erstmal auch wohl durchdacht werden muss, bevor er dann wirklich auch erfolgreich ist.